Bei der Gestaltung Ihrer Fassade sind sehr viele Entscheidungen zu treffen. Körnungen, kreative Oberflächen, Farbharmonien. Egal ob Sie einen Neubau machen, einen Zubau machen oder eine Sanierung. Egal ob Sie Architekt, Verarbeiter, Sanierer oder Hausbauer sind. Wir vom BAUMIT Farbberatungsteam unterstützen Sie gerne bei der individuellen Gestaltung und dem Design Ihrer Wunschfassade. Unsere BAUMIT Farbberatung ist in jeder Bauphase hilfreich. Am besten, Sie kommen schon in der Planungsphase zu uns. Da können wir alle baulichen Aspekte berücksichtigen und Ihre Zeit in der Farbberatung bestmöglich nutzen. Der erste Schritt ist der, wir schauen uns alle Ihre mitgebrachten Unterlagen an. Gibt es in irgendeiner Form schon vor bestimmte Farben, Farbnummern für die Holzlasur, für Fensterfarben etc. Im Schritt 2 passiert folgendes. Wir stellen aus Ihren mitgebrachten Unterlagen ein Farbkonzept zusammen mit Ihren Ideen und mit unseren unzähligen Farbmöglichkeiten und Farbnausen und Strukturmöglichkeiten. Wir gehen mit diesem Konzept ans Tageslicht und suchen uns am Tageslicht die richtigen Farbkombinationen aus. Im dritten Schritt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Sie sehen diese Farbkombination an einem Beispielhaus wenn Sie es wirklich auf Ihrem Haus sehen wollen, dann dauert es ca. 3 bis vier Tage und wir senden Ihnen den Entwurf per Post zu. Wenn Sie zu uns kommen, nehmen Sie bitte alle Unterlagen in digitaler Form mit. Eine Fahrberatung dauert ca. 90 Minuten. Uns gibt es an sechs Standorten in ganz Österreich. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.